Hallo, mein Name ist Detlef Kraus. Ich komme aus der Finanzdienstleistung und habe zuletzt als Unternehmensberater Mittelständler bei der Einrichtung digitaler Verwaltungssysteme für ihre betriebliche Altersversorgung unterstützt. Also im weitesten Sinne immer noch in der Finanzdienstleistung gewesen. Aber egal in welchem Markt ich früher auch war, stets hing das Geschäftsmodell von der aktuellen Konjunktur ab. die Börsen ließen sich Investmentfonds gut verkaufen, kam eine Finanzkrise, stockte der Vertrieb. Läuft die Wirtschaft, dann sind die Unternehmen auch gerne bereit, ihre Mitarbeiter zum Beispiel bei der betrieblichen Altersversorgung zu unterstützen. Schwächelt der Markt, dann kürzen sie als allererstes die Budgets für die Verwaltung. Ergo, immer gibt es nicht bestimmbare externe Faktoren, die maßgeblich über meinen Geschäftserfolg bestimmen. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und bei der Recherche nach einem selbstbestimmbaren Geschäftsmodell und einem krisensicheren Produkt. Da stieß ich auf Network Marketing und auf das Produkt Energie. Und über diesen Weg kam ich dann auch zu Oliver Schirmer. Und Er hat mich von Anfang an unterstützt, das für mich neue Geschäft Network Marketing aufzubauen. Natürlich bin ich Unternehmer, selbstständig und damit auch allein verantwortlich für meinen Erfolg. Aber ich bin deswegen nicht alleine, zumindest nicht im Team. Durch persönliche Gespräche, Online-Kurse, Videos erhalte ich das für mich nötige Wissen, wie ich mein Network-Marketing-Business ausbaue. Aber Wissen ist nicht alles. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch noch die praktische Umsetzung. Und zwar in der Praxis. Und hier hilft mir Oliver als Coach mit ganz konkreten Tipps und Tricks, und gerne auch mal mit kritischen Anmerkungen. Ich schätze Oliver sehr als Sparring-Partner, der mir auch immer mal wieder gerne konstruktiv kritisch den Spiegel vorhält. So, dass ich mich also auch hinterfragen kann, welche Ziele habe ich mir gesetzt, welche habe ich erreicht, welche nicht. Was hätte ich besser machen können? Oder wie kann ich sicherstellen, dass ich meine nächsten Ziele erreiche? Also ihm ist es sehr wichtig, seinen Partnern die bestmögliche Unterstützung zu geben um ihnen auf ihrem persönlichen individuellen Weg zu deren Ziel zu helfen. Ich habe durch Olivers Hilfe mein persönliches Business gefunden. Ich bin in einem funktionierenden Network mit einem substanziellen Unternehmen, keine Experimente, keine Enttäuschung. Ich zahle keine Lizenzgebühren, habe keine Einstiegskosten, insofern auch kein finanzielles Risiko. Ich habe eine hundertprozentige Begehrlichkeit der Produkte. Jeder ist potenzieller Kunde. Das ist für mich ganz wichtig. Ich, wir haben im Team eine, eine tolle Ablein, eine sehr erfahrene Ablein aus äh, Direktvertriebsprofis und auch Experten im Online-Marketing. Das ist für mich auch ganz wertvoll. Ich nutze bestehende Landingpage-Vorlagen, die ich kopieren und duplizieren kann. Ähm, ich kann auf Salesletter zurückgreifen, die super konvertieren. Ich kann Sales Funnels nutzen, die schon bereits existieren, Webinare, die ich kopieren, verwenden kann. Über Team-Meetings tauschen wir uns aus, bereichern uns, helfen uns gegenseitig und selbstverständlich gibt es immer wieder neue und spannende Kurse in der Ausbildungsakademie, die mir helfen, neues Wissen zu tanken, anzureichern und das Coaching zu unterstützen. Und last but not least, Oliver geht auch ans Telefon, wenn man ihn anruft. Ich glaube, das ist in unserem Geschäft nicht immer selbstverständlich. Alles in allem, eine Empfehlung, Oliver hilft seinen Vertriebspartnern, sich in einem sehr substanziellen Markt neben- oder hauptberuflich eine sichere Existenz aufzubauen. Eine Existenz, mit der äh, jedermann sich seine eigenen Wünsche Erfüllen kann und ein Leben nach eigenen Standards und Vorstellungen äh, aufbaut. Zeitlich, örtlich, finanziell. Ich gebe Oliver gerne ein 5-Sterne-Rating und zwei Daumen hoch. Mein Tipp zum Schluss an alle, die zuschauen, traut euch, meldet euch bei uns im Team an. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen. In diesem Sinne, alles Gute, euer Detlef Kraus. Tschüss.